Zu was geht hier ist wieder euer emp Boss hier vom Boss Channel Number One meine Freunde. Und heute mal wieder hier mit einem kleinen Video am Start. Und zwar wie jeder der jetzt hier gerade Videos macht irgendwie zu dieser komischen Beef-Geschichte meine Freunde. Und zwar möchte ich dich jetzt nicht wie diese ganzen anderen Typen so irgendwie so beleuchten oder aufklären oder sowas meine Freunde. Nein, nein, weil mir ist so ein kleiner Vergleich eingefallen meine Freunde. Weil diese ganzen Leute die diesem Beef beteiligt sind meine Freunde. Oder auch nicht, da habe ich jetzt auch ein paar andere... Mit reingezogen, sag ich mal. Die kann man quasi mit der Deutschrap-Szene vergleichen, meine Freunde, ja. Und bevor ich jetzt das irgendwie lange erkläre oder so, mache ich da mal ein kleines Beispiel. Und zwar fangen wir mal mit Commander Krieger an, ja. Und zwar ist Commander Krieger im Beef sowas wie Hata, ja. Also, Commander Krieger war so eine lange Zeit lang so, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht weg oder so, aber keine Ahnung. Der hat da halt irgendwie keinen gejuckt, glaube ich. Also, mich zumindest nicht. Also, ich glaube an sich keinen, wenn man mal ehrlich ist. Jetzt ist er so wieder weg, ja, und alle wisst ja, Katar war im Knast, da war ja quasi auch weg, und jetzt ist er wieder da, meine Freunde. Und deswegen ist Commander Krieger quasi Kratar. Und fangen wir mal gleich mal weiter an, und zwar hier: I Love Cookies, meine Freunde, ja. Wer könnte I Love Cookies sein? Das ist natürlich ein ganz klarer Hase, wie Upper jetzt sagen würde. Und zwar ist I Love Cookies natürlich ähm, hier K1, also ganz ehrlich, K1, ich finde es an sich jetzt gar nicht so billig, aber so wird halt von den Leuten gehatet und ja, deswegen ist das I of Cookies ähm, K1. Und geht's auch weiter, jetzt so ein paar Leute, die jetzt nicht so im Beef quasi richtig mit, ähm, ja, involviert waren oder keine Ahnung, aber ich denke mal nicht, weil ich habe mich jetzt also nicht so informiert. Und zwar Apo Red, ja, und Apo Red. wer könnte Apo Red sein, so in der Deutschrap-Szene? Und zwar ist ApoRed Casey Rebel. Liegt daran, meine Freunde, Casey hat einen krassen Bart, ApoRed auch. Und beide sind an sich schon, ja, ziemlich krass. Also sind keine billigen Typen, sag ich mal. Und deswegen würde ich sagen, dass ähm, ApoRed Casey Rebel ist. Und jetzt quasi zum Gegenstück, Marcel Skorpion, ja. Wer könnte Marcel Skorpion sein? Und da dachte ich mir so, er muss ein paar Attribute erfüllen, ja. Er darf jetzt nicht so den krassen Körper haben. Darf jetzt auch, ähm, nicht ein krasser Ausländer sein, sage ich mal. Und darf allgemein nicht, ja wie soll ich sagen, also er muss schon krass sein, aber jetzt nicht zu krass. Und dann bin ich eigentlich nur auf Casper gekommen. Und ja, ohne jetzt viel zu erklären, jetzt Scorpion ist halt Casper, ja, ganz ganz klarer Hase. Und ähm, als nächsten auf meinem schlauen Zettelchen habe ich hier Montana Black, ja. Montana Black also jetzt nicht so auf die Person bezogen, ja, aber sondern an seinen ähm, einkaufs meine Freunde, ja, so ein kleiner Insider, sag ich mal. Und zwar hat er immer solche, ja, an sich, ich feiere Jogginghosen, ja, jeder, der mich kennt, weiß das, ja, aber er hat immer diese ähm, dicke, also äh, was heißt dicken, diese langen und unten nicht engen Jogginghosen an, ja, also an den Füßen, ihr wisst schon, was ich meine, so die Jogginghosenexperten. Und deswegen ist ähm, Montana Black ähm, MC Boogie, ja, den werden jetzt wahrscheinlich auch viele nicht kennen, aber wer den kennt, versteht, was ich meine. Und ja, weiter geht's. Und zwar mit einem guten Freund von mir, einem guten alten Freund von mir, und zwar Giorgio the Beast. Und zwar ist Giorgio the Beast ähm, Ali, also hier dieser von Bushido und so, erklärt sich von selbst, würde ich sagen. Und weiter geht's, Apo Royal, ja, Apo Royal ist ja an sich auch ein krasser Typ, wenn man mal ehrlich ist, also... Ich habe jetzt nichts gegen den, der ist an sich schon cool. Und wer ist auch cool? Genau, Farid Bang. ja. Deswegen dachte ich mir so, ja, Aporeal könnte quasi Farid Bang sein, so, in meinem ähm, Listchen. Deswegen ist er es geworden, ist fresh, so kann man nichts dagegen sagen. Und weiter geht's. Jetzt geht's zu einem ähm, richtig krassen Typen, und zwar Shisha Schmidt hier. Ich weiß nicht, ob den alle kennen oder ob wer den nicht kennt oder so. Der Typ ist auf jeden Fall überkrass. Also ich feiere den wirklich richtig. Auch wenn ich jetzt selber gar nicht so oft Shisha rauche oder so, aber der Typ ist einfach cool. Und zwar ist Shisha Schmidt hier anhand seines krassen Oberarmempfangs ähm, hier Kollege. Und dieser andere klasse Typ, was in den shisha Schmidt videos immer ist, keine Ahnung, wie der heißt, ist auf jeden Fall Favorite, ja? Nur so als kleine Randinformation. Jetzt fragen sich natürlich viele, ja Boss, als wen würdest du dich denn einschätzen? Und zwar ist es schwer, meine Freunde, ja, weil ich sehe natürlich am besten aus in der ähm, hier youtube dingenson bin auch am krassesten so. Deswegen ist es schwer, mich einzuordnen. Und da ist mir jetzt so auf die Schnelle niemand eingefallen, meine Freunde ja. Aber vielleicht habe ich den einen oder anderen schlauen Abonnenten, der mich quasi, ja, jemanden so, ja, so verbinden könnte, meine Freunde ja. Also vielleicht habt ihr eh jemanden, der ich sein könnte. Ist natürlich schwer zu finden, ja, aber ich glaube da an den einen oder anderen von euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt den auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Jetzt kommen wieder regelmäßigere Videos, weil... Ja, es waren jetzt Ferien, Urlaub, ihr wisst, da chillt man mal ein bisschen, macht dies, das. Aber jetzt ist der Boss wieder so in seiner produktiven Phase, wie Maschinen in einem äh, Maschinerie. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, wie gesagt, Daumen nach oben, der Boss wird euch loben, euer EMP-Doppel-IO, der Boss, on noch Bitches. Und checkt auf jeden Fall den Gameplayer-Spieler ab, heißt ähm, Hardy Bros, die Hardy Bros, ist natürlich krass und ja, super!